Das war mein Gesicht, als Frau Merkel und Herr Rösler noch das Sagen hatten. Klar. Aber das jetzt, das ist mein Gesicht, seit Frau Merkel und Herr Gabriel das Sagen haben.